Nochmal auf den Bitte! Bitte clip das! Bitte clip das! Ja, Mann. warum mache ich das? Warum mache ich das? Willkommen, die Epiländer. ja, ah, yeah, Anna. Danke schön für den Follow. Fehlen okay, noch sieben... sieben. Da sind wir jetzt 750 Oh, das Verclose oh. Nein so, so einfach It was at this moment that he knew He fucked up Das ist nicht <lacht> Okay, doch Einfach mit Bombe laufen Oh, Roman hat was geschickt Erstmal also gönnen Deine falschen Tränen, Schöne Grüße von, von Ciflito, der Nachtwanderer. Ja. Oskar, du Now we a in the club. Welcome to the nature club. Where everybody is happy and everybody wants to write a poem and read some books and maybe have some relationships. Yeah, this is a good club because Roman can't stop singing because he really is an S. Hello. What are you doing there, Roman? I don't know, because I am weird. <laughs> What the fuck? That was a fact. That was a fact. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Erde, <Ew>, man. <laughs> Erstmal liken. Dreimal? Ja. Geil. Du, du, du. Ach, man. Ich glaube ich werde gleich die Punkte irgendwie umschrauben. musst du dich wieder ins Gesicht schlagen. Nein aber ich muss jetzt gerade innerhalb der letzten paar Minuten achtmal oder so dabben. Oh. Jetzt fugt die CD. Oh da ist eins 3 Rucksack glaube ich. Eins 3 Rucksack? Da man. Mit Beef, ha? Hier sind zwei Zweierlucksack. Ey, ich komme nicht dazu, ich muss dabben. <lacht> wenn ich für jeden... Wenn ich für jeden deppen einen Euro bekommen würde, dann wäre ich jetzt stinkreich. Nein, eigentlich nicht. Hauptsache vorhin im Stream von Kilian. Ich komm kurz rein, schreibe einen Satz und er direkt frontet mich wieder. <lacht> Wie kann man sich nur Lukas nennen? <lacht> ah, Mann. Du musst noch zwei Monate warten, dann kann ich mich wieder zurücknehmen. Oi. Das ist eigentlich viel für Drecksbuden. Das war ein Faceform? Oh lol. Uff. Bad choice, I don't care. Ich hab nicht gespeichert, oder? Es tut mir leid, ich weiß war, nicht, warum war, aber sie, sie, sie hat sich so hassbar gemacht. Sie hat sich so hassbar. Es war so ein nerviger, beschissener Charakter. I don't even, es, es juckt mich wirklich nicht. Es juckt mich echt nicht gerade. Keine Ahnung. Nerviger Charakter ist nervig. Das coole ist auch hier, bei, Ich kann jetzt ein Boot hier craften, weil es nur Gravity ist. Nämlich in das Boot setzen und dann... Äh, ...hier durch die Gegend schwirren. <lacht> cool, ne? Oh scheiße, mein Boot geht nach oben. Ich will da unten! ich will nicht nach oben steigen. Mein Boot? Geh weg! Luftboot fahren, ja Mann. Ich gehe an die Bar, ei was sehe ich da? Ein frischgezafftes Pilz und zwei Weizen stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot. Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich Flüssigbrot. Sau! So ich will saufen. <lacht> Wieder die Mandarinen-Appel. <lacht> Was ist das? <lacht> ich habe gerade noch ohne, ohne Ende gedeppt. Was zur Hölle? <lacht> Auf geht's. Ach, was? <lacht> dafür, danke dafür, Roman. Ja, Assumr. Assumr. Sagen wir Quest leer? Nein. Sagen wir Quest will noch nicht mehr. Oh, es hat sich gerannt. <lacht> So. Ja, komm da I have a weapon, and auf mich. me. Oh, yes, he's Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends.